Und Scheiß auf dein Homojob, denn Lady sagen, ich sehe aus so wie Photoshop, so wie Photoshop, so wie so wie Photoshop, so wie Photoshop, so wie so wie Photoshop. Breite Arme, so wie dieser RoboCop. Und Ladies sagen, ich sehe aus so wie Photoshop, so wie Photoshop, so wie so wie Photoshop, so wie Photoshop, so wie so wie Photoshop. Photoshop Scheiß auf dein Homo-Job, denn ladies sagen, ich sehe auch, so wie Photoshop, so wie Photoshop, so wie so wie Photoshop, so wie Photoshop, so wie so wie Photoshop. Meine Arme, so wie dieser RoboCop. Und ladies sagen, ich sehe auch, so wie Photoshop, so wie Photoshop, so wie so wie Photoshop, so wie Photoshop, so wie so wie Photoshop.